很多人觉得, den habe ich 1989 sowas gebaut. Da war das Haus noch im Rohbau. Und hier kommt die warme Luft raus. Kann man zumachen, dann speichert er. Der ist ganz aus Chamois. Das ist der vordere Teil. Hier sitzen wir viel. Das ist mehr zum Angucken. Hier gehen 40 cm, 50 cm lange Holzscheide rein. Er heizt hier rüber in Heizzüge. Der heiße Rauch kommt hier rauf, er geht hier runter. Dann geht er rauf in den Kamin. Und er heizt auch noch das obere Stockwerk. Hier kann man zum Beispiel auch Pizza backen, Brot backen, Kuchen backen. Wir trocknen hier Brezeln. Ein ganz toller Snack ist das. Wir haben hier das ist Und ganz früher haben unsere Kinder, wenn sie gefroren haben, wenn sie Schlitten war, äh, Schlittenfahren waren, sind sie gekommen und dann sind sie hier oben. Hoch... Und haben sich hier oben drauf gelegt. Aber ihr habt auch eine Gasheizung, oder? Draußen hat es geschneit und man sitzt hier drin. Schaut draußen oder hier aufs Feuer. Das ist wie wenn du in der Sonne liegst. Es ist was unheimlich schönes. Ja, das brauchen wir alles. Kettensäge, ja, wenn einer aussetzt oder wenn man ein dickerer Baumstamm ist. Wenn hier die Kettensäge reinschneidet, dann Stoppt sie, weil hier innen drin sind ganz feine Fasern. Da habe ich schon mal reingesägt. Normalerweise wäre da mein Bein wahrscheinlich halb durchgetrennt gewesen. Wie oft machst du im Jahr Holz? Sieben oder acht solche Fuhren reichen für ein Jahr. Das letzte Mal, wir haben es fast nicht gefunden, weil es zugewachsen ist schon. So, das ist das Zeichen 004 131 und das ist Eiche und das ist das Polder 65. Hier ein Sausau ist ja. 只不知道汉语这个怎么说 Deutsche Eiche. Es sind immer welche dabei, die so dick sind. Letztens habe ich welche gehabt mit 1,10 Meter. Ja, das ist jetzt praktisch wie in Ödesheim der Erlebnisfahrt. Genau. Oh, da kommen ja noch mal zwei. Sind die der Größe nachgestapelt? Ja, ja, das ist schon. Ja auch Hier das ist der Mann, die Verstärkung, nach der wir geschickt haben. Ja, ich kann? ja, ja, ja, ja, ja, Ich nicht genau mittig, sondern entweder hier oder da. Bang, bang, der Auto da. Oder da. Gumbel. Warum gibst du dir den ganzen Stress eigentlich, warum kaufst du nicht schon felges Holz? Weil das einfach ein Erlebnis ist. Kachelofen ist ein Erlebnis und jetzt guck mal einfach hier oben rein in die Wipfel. Dann siehst du hier die großen Bäume. Guck dir diese Natur an, das Grün, das Blau. Das hast du nur, wenn du im Wald arbeitest. Sonst fährst du dran vorbei. Hier atmest du. Diese hier war mal so eine Eiche. Es ist toll, sowas zu sehen. Niemand stellt sich das vor, wenn er, wenn er das in einen Schrank hat aus Eiche. Das hier ist Eiche. Die riecht sauer, säuerlich. Guck mal, riecht mal. Die riecht wie saubere Wäsche, wie.. Riecht nach Sauberkeit. Ja. Und deswegen bin ich gern hier. Ich lade dich ein, immer wieder mitzumachen. <lacht> <lacht> <lacht> Kan Bienenchen, Leo Quark. YouTuber, hau you? dir mal. Bist du fertig? Bist du bereit? Ich bin bereit. Kamera. Gegen rote Adler. 3, 2, 1. Komm ab. Verloren. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Wollt ihr mal durchschlagen? Wow. Ja, bitte. Ja, Das ist ein Damen. Und? Wow. 以前,人们必须很努力的工作为了冬天有个暖破的家 Ah, fertig für heute. Ganz schön viel ja, Arbeit. Zum Glück. Darf es eigentlich jeder machen? So, das ist so ein wie ein Führerschein zum Kettensägen. Wer den hat, darf im Wald Bäume fällen, darf Bäume sägen, vor allen Dingen solche, die hier am Rand liegen. Kannlig ist ja, ja, kann le die ja leer. Nee, wir kann nicht. doch. ist Können wir ein Jahr lang heizen? Also, das Holz, was draußen liegt, hat mich 180 Euro gekostet. Das sind drei Fuhren. Und wenn ich das kommen lassen würde, müsste ich bestimmt den dreifachen Preis zahlen. Für ein Jahr brauche ich etwa acht Fuhren. Bist du nicht langsam zu alt dafür, das Holz im Wald zu hacken? willst du nicht fertig kaufen? Quatsch! Was heißt so alt? Es hat doch Spaß gemacht. Findest du nicht auch? Man muss das Leben genießen. Und wir haben es heute genossen. Es war gut. <lacht>